Willkommen zu einer neuen Folge von F1 2018 hier in Mexiko. Im alten, in, in der alten Games war eigentlich Mexiko immer eine Strecke, die mir recht gut gefallen hat. Mal schauen, ob sie auch so ist. War auf jeden Fall auch immer recht spannend zwischen uns hier. Ja. Ich muss nur ja. überlegen. Es sind nur ein paar Fahrer auf der Strecke, das sollten wir vielleicht nutzen. Oh, ich kann. Kann, Verdammt ich, mal, Park noch. kann ich mal wissen, was deine. Oh. Ja, aber nee, das liegt vielleicht daran, dass wir noch keine Runde gefahren sind. Das heißt, nee, ist mir gerade eingefallen, dass ich vergessen mich umzustellen. Ist ähm, egal. welche Flügel fährst du? Welche fährst du? Ich weiß es nicht, darum frage ich ja. Sagen wir so: Ich habe zwei Setups und beide haben ihre Vor- und Nachteile. Also kannst du dich entscheiden zwischen ähm, zwei 4 flügel oder fünf 8 flügel was? Okay, ich suche mir ein eigenes da raus. Wieso? Na, ja, das klingt mir zu verrückt. Das mache ich nicht. Das eine habe ich selber gebaut, das andere ist aus der Bros League. Einmal du raten, welches mein eigenes ist. Zwei Vierer. Ja. Es war auch so klar. Wir nehmen die Änderungen vor, die du angefordert hast. Alles klar. So. Wieso war das klar? Weil du fährst immer weniger Flügel als viel Flügel. Ja, jetzt will ich hier mindestens ein Podium am dem Wochenende kriegen, wenn es geht. Muss endlich mal aufholen in den Punkten. Kann ich so weitergehen. Podium weiß ich nicht, ob das was wird, aber so. Platz 6, 7... Ja, vielleicht Platz 5 sollte auf jeden Fall drin sein. Für einen von uns. So, jetzt schauen wir uns mal schön die Reifentemperaturen an. So. glaubt glaube, das ist ja... Kann das sein, dass das erste Mal ist, dass wir Hypersoft haben in der Saison? Nee, wir hatten die in Deutschland schon. Nee, in Deutschland nicht, aber... In Deutschland hatten wir die in Irgendwo Norden. hatten wir die schon, glaube ich. Frankreich? Nee, Frankreich hat keine Ultra, wir haben Ultra-Soft. Wir Ich war mir eigentlich relativ sicher, dass wir die schon irgendwo hatten. Frankreich hat Ultra-Soft, Super-Soft und uh, Soft. Es gibt ja aber auch nur ein paar Strecken, die das haben. Also, so fällt jetzt spontan nur Monaco. Ich glaube, Singapur. Oh, Nö, nee, jetzt von dort hinter mir. Kriegt er die ganze Zeit Windschatten. Ja, und halt jetzt hier in Mexiko. und fällt mir keine Strecke ein, wo es Supership gibt. Yes! Das ist mal ein schöner Start hier. Bottas und Hamilton geschlagen. So will ich das sehen. Aber es zerbrät hier richtig viel Ers. Da kannst du höchstens eine Runde fahren. Weil es dir die nicht wirklich zurückholt. Deshalb schon im zweiten schnellsten Sektor Sorry Kein Problem Ich wehr mich ja gleich Höchstwahrscheinlich In meiner besseren Runde also, ich sehe jetzt keinen Grund, einen Schlagabtausch zu liefern. Ja, okay, <lacht> ich glaube, ich fahre rein. ist ein. aber auch auf Ultrasofts unterwegs gewesen. Eigentlich wissen, weil ich habe gerade gesehen, es hätte nicht gereicht, um deine zu schlagen, weil bessere Zeit. Aber eigentlich wissen wir auch schon weiter, oder? Wenn man sich das mal anschaut, Sergio ja, Perez ist schon gefahren, hinter uns ist eine 16-0 gefahren. Vandor, du bist eine 18.4 gefahren, aber er hat es im ersten Sekt die ganze Zeit Windschatten. Weißt du, was mich richtig freut? Ich hatte nicht mal eine Verwarnung auf meiner schnellen Runde. So, in, du hast in deiner ersten Runde Sektor 1 vier Zehntel verloren auf mich. Ja. Sektor 2 waren wir relativ gleich und Sektor 3 war ich schneller. Ja, ein Zehntel schneller. ist weißt denn du dein ERS ausgegangen am Ende? Äh, in der letzten, aus der letzten rausbestellung also aus der letzten Kurve heraus. Das war nicht bei mir eben nicht, so das war wahrscheinlich warum ich im letzten Sektor gewonnen habe. Oh, Vettel hat mich geschlagen, aber ich bin tro sollte trotzdem noch relativ sicher sein. Ich schau mal, Fernando Alonso ist eine Sekunde oh lang 15,6. Hey, man, hm? schieß schießt einfach mir vorbei, während ich in die Box gehe. Also, ich beende die Session, ich weiß ja nicht, was du machst. Nö, da gibt's keinen Grund mehr weiterzufahren. Mhm. Ich glaube, das könnte wirklich ein super Quali bzw. Rennen für uns werden. Ja, ich weiß nicht. Weißt du, wie das Wetter wird? Trocken. Alles trocken. Schön. Ja, so muss man das doch hier haben. Haas auf 1 und 3. Ja, auch in der Irgendwelche Überraschungen bei den Ausgeflogenen? Nö. Gasly und so weiter ist normal hier alles hinten. Eher überraschend, dass Alonso noch weitergekommen ist. Ja, und ich weiß auch jetzt, was ich jetzt in Q2 machen werde. Du fährst Ultras. Natürlich. Also wenn wir jetzt schon mal die Chance haben. Ich bin so froh, dass ich die Ultras mitgenommen habe jetzt für's Quali. Ach so, du nimmst die ja in der Regel nicht mit. Ja. Boah, ich hab gerade schon mein Spiel abgestürzt. Hm. Das hab ich gerade gemerkt, dass ich den so hoch hatte. Der ja, Bereit? Ich bin froh, dass mein, mein Standard-Setup aus Deutschland ganz gut passt zu allen Strecken, dass man immer relativ schnell ist. Hm. Ich habe nämlich keinen Bock In 10 zu In 10-15 Minuten gibt es Regen, das heißt es wird ein äh, nasses Q3 werden. Hm. Das mischt die Karten dann natürlich nochmal durch. Ja. Jetzt heißt es natürlich eine perfekte Runde auf den Ultrasoft sind bekommen, weil der, der von uns auf Hypersoft starten muss, hat die schlechteren Karten im Rennen. Ja, prinzipiell schon. Weil Ich glaube, eine 1-Stop schafft man nur mit Ultra und Super. Hat man hier keine Soft als äh, härtesten Reifen? Nö. Okay. Ich muss sowieso immer die Chance dann auch hier auf dem härteren Reifen mich zu qualifizieren in Q2. Ich probiere es meistens nicht, weil es bei mir bei den meisten Strecken eh keinen Sinn hätte. Wie weil, wenn ich in Australien gerade mal P13 schaffe in Q1, heißt es, ich werde bestimmt nicht mit den härteren Reifen weiterkommen. Du bist genau vor der Gruppe, wenn ich richtig sehe, oder? Ja. Bin ich genau hinter der Gruppe. Ich lass jetzt mal ein bisschen Platz. Geh dann jetzt auf die schnelle Runde. du auf der langen Geraden am Anfang auf Überholmodus hoch? Was tue ich? Scheiß du auf den ERS-Modus überholen, hier am Anfang? Nee, erst gegen Ende jetzt du erst in Gang 7 und 8 schneller. Nein, nein, nein. ich meine ja hier, ob du es auf der Runde eben tust oder nicht. Hier bei der ersten Geraden. Ja. Beim Quali. Warum nicht? Wo soll ich denn sonst benutzen? Nee, ja, nee, das hat mich nur interessiert, weil manche fahren ja zum Beispiel nicht in Überholmodus, weil der ja mehr verbraucht. <lacht> Wo soll ich denn dann benutzen? In SS. Ist... Ja, man schafft ja, man hatte ja eh zu viel, äh, zu wenig. Meine ich, dass man. Aufspart, aber egal. Kann man ja machen, wie man will. Also, wenn schon, dann lieber auf den langsamen Abschnitten fahren. Ich glaube, das reicht. Was hast du? Was hast du? Ich bin noch nicht über die Linie. 16-0, ich bin vor Vettel. Uh. Aber es sieht für mich, ich bin hinter Hökenberg, das ist mir noch nicht sicher 50, genug. Ich fahre mal Ich glaube, ich bin sicher. Ich bin auf 2 Ich bin nur auf 5 Ich will mal auch ein bisschen meine schnellen Runde aus äh, bisschen äh, rausgerutscht aus den SS. Vielleicht hat mir das Zeit gebracht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber niemals hat es mir 6 Zehntel mehr gegeben als bei dir. Okay, ich setze auf eine dritte Runde dann. Ich spare jetzt lieber RS an. Ist jetzt ist sogar Peres vor mir. Jetzt ja, ist auch Ricardo vor mir. Ja, ich gehe jetzt rein. Die Reifen sollen ja nicht mehr abgenutzt werden. Ich fahre noch eine Runde, weil 16.0 ist mir zu brenzlig. Weil wie gesagt, es sind Peres und Hülkenberg oh. vor mir. Leute, ihr seid in der auto in Lab, und ihr fahrt mir rein. Was soll das? Ihr seid beide in der in -Lab. Warum fahrt ihr dann so schnell? Oh shit, da kommt gerade jemand. Hamilton. Alonso und Leclerc das sind gute Freunde auf der Strecke. So ein bisschen. Ich sehe gelb in Sektor 2. Ja, ich wollte, hab hier gerade wegen Gas und Bremsen gemacht, damit man ERS sich auflädt. So, habt ihr jetzt durchgelassen, jetzt hat... Schalte ich Benzin hoch, schalte ich ERS hoch und los geht's. Aber Qualif äh, Rennen war trocken, hast du gesagt. Ja. So, Botter, Raikön hat sich jetzt auf 2 verbessert, jetzt bin ich nur auf 4. Vettel, was ist mit Vettel? Er wurde wahrscheinlich aufgehalten, als er da hinter Peres oder Ocon oder wo ja, auch immer also... hing. Wenn der eine Sekunde langsamer ist als dein Teamkollege, dann muss da was sein. Och schade, Ricard hat mich um 30.000 geschlagen. Verstappen geht raus, der ist nur 50.000 langsamer als ich. Nico Hülkenberg, ja okay, da ist eine halbe Sekunde. Also sagen wir mal so, du brauchst zwei Zehntel, dann bist du vor Hülkenberg und Peres. Ja, zweieinhalb Zehntel, wenn ich richtig gelesen habe. Unsere hab beste Monitor. Runde liegt jetzt bei 1,15,4. Ja, der? ich bin gerade auf einer sehr guten Verbesserung. Anderthalb Zehntel sollten, anderthalb bis zwei Zehntel sollten reichen für Platz 6, äh, nee, 8. Also wenn ich und alle anderen Top Teams vor dir sind. Ja, da bin, bin ich weiter. Bin vor Ricardo sogar. eine Runde. Ich würde sagen, damit ich jetzt nicht im äh, Benzinsparmodus in die Box fahre, du fährst eh nicht mehr, oder? Hast du in den SS abgekürzt? Nein. Weil ich bin ein bisschen drüber geschossen und du bist 13 schneller gewesen als ich im zweiten Sektor. Ich habe in den SS nicht abgekürzt. Weil ich hatte bei mir auch einfach nicht viel Zeit Vielleicht hat es bei mir einfach nur Zeit gekostet, ich weiß es nicht. Egal. Ich bin echt da diesmal richtig schön rumgeschlittert. Mm. Ist Aber er... Ich habe da sogar noch nicht mal die Zeit, gleich auf meine Runde gewonnen, ich muss mal schauen. Wo ich die Zeit gewonnen. Du hast nur in Sektor 2 wirklich gewonnen. Oh lol. Ich hatte nicht in Sektor 1 ein bisschen. Weißt du, wo ich im Sektor 2 so viel gewonnen habe? Dort bei dieser. siehst du meine Ansicht gerade? Okay. Hier okay. hatte ich drei Zehntel gewonnen. Aber ich muss erst In hier. dieser, dieser Links-Rechtskurve hier. Da ich hm. drei Zehntel gewonnen und hatte hier dann schon vier, fünf Zehntel Verbesserung und dann habe ich noch zwei Zehntel in SS geholt. Hm. Ähm, du fährst auch nicht mehr, oder? Hm, Nö. Ne. Gut, dann gehe ich auch auf Beende die Session. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die auf Ultrasoft starten ja, können. Ja, sind wir auch. Ich bin gespannt, ob es jetzt wirklich dann regnet. Ich vermute, trocken am Anfang. Hm. Irgendwelche Überraschungen bei den Ausgeschiedenen. Ocon war relativ schlecht im Vergleich zu Peres. Ne, sonst keine. Ocon hat auch einen schlechteren Motor bekommen. Bin mir nee. sicher. Ne, der Ocon fährt doch immer das Abtriebssetup und Peres immer ähm, Full-Speed. Das, das, ist... das andere kann er auch nicht. Ja, das, weil ich habe, es ist immer witzig, davon einzusehen, wenn dieses Track... Oh nee, es ist schon Regen. Unter den aktuellen Bedingungen bist du mit Intermediates am besten dran. Ja, würde ich so sagen, so schnell wie möglich raus. Mhm. Vielleicht ein bisschen Benzin mehr mitnehmen. Ist ja nass. Alles fertig, wir sind bereit. Ja, was ich sagen wollte, wenn man immer die Speed Trap sieht, dann sieht man immer, dass Peres 8 bis 9 h schneller ist auf der Geraden als Rokon. Mhm. Ist bei keinem anderen Team so groß der Abstand zwischen den Fahrern. Unself release Hä? Du warst schon draußen bei mir. Du bist in mir rausgekommen. So, jetzt bin ich gespannt, wer von uns beiden sich schneller im Regen einfindet. Prinzipiell würde ich sagen ich brauche zwei, drei Runden mehr. Aber anderes bin ich auch dieses Jahr in dem Spiel im Regen echt gut unterwegs. Aber ich merke jetzt schon in den ersten Kurven, dass ich ein trocken Setup fahre. Das ist richtig instabil hier im Regen. Meistens ist bei allen Konditionen stabil. Zwar nicht ultra schnell, aber zumindest bei allen ganz gut schnell. Die SS werden jetzt interessant. Holy shit. Nee, mein Setup ist der Bock Mist. Ich gehe vorbei, ja? Ja. Ich glaube ich lasse den Red Bull auch noch durch. Hier von. Wem ist es? Danny Ricardo. So. Und was mich überrascht, die beiden Red Bulls waren echt nah dran am hm. also es könnte ein spannender Achtkampf um die Pole werden und Peres und Höckenberg sind halt die beiden Statisten hier im Normalfall sollten wir schon die Pole kriegen glaube ich ja, ja. Also, die S's habe ich gar nicht bekommen. Ich hatte den zweiten schnellsten Sektor. Aber ich weiß nicht, ob der sich auf die. auf welche Zeit der sich bezogen hat. Der letzte das Sektor auch gut, war das ist auch. Das ist aber trotzdem die schnellste Runde, also kannst du ja recht zufrieden sein. Ich bin zwischen Vettel und Ricardo. Du führst das Feld an. P1. Also recht in Ordnung, aber auch nicht überragend. Wie weit ist Bottas hinter mir? Komm schon Jeff. Ich habe total. Ich war total instabil im letzten Sektor. Aber ich habe diesmal was anderes weil Ich habe ein bisschen gespart Ende des ersten Sektors, im zweiten Sektor. Das war eng. Ideal, die nehmen, welche schnell Runde haben will. Ich wusste nicht, dass du auf Runde bist. Ich habe gesagt, fährst du schneller, machst du Platz. Bei mir kam gar nichts von dir. Und Jeff reagiert auch nicht mehr auf meine Ansagen. Ich habe dir nichts getan, Jeff. Du dankst mir so. Ich schaue jetzt eben aufs Leaderboard. Das ist mir scheißegal. Äh, was? Ich bin 4 Zehntel vor Raikön. Was bist du gefahren? Ähm, 27,4. Fehlt ja eine Sekunde auf meine Zeit. So viel? 1,1 Sekunden. Bin mit 23. 26,3 gefahren. Ich komm hier gar nicht zurecht, irgendwie. Ich kann noch eine Sache probieren umzustellen, vielleicht klappt's damit. Ich darf es nur nicht vergessen, alles wieder umzustellen. Aber sagen wir mal so, die fehlt 4 bis 5 Zehntel, um Platz 2 zu holen. Wo verliere ich die meiste Zeit? Sektor 2, oder? Auf den... Ich schau gleich mal nach. Ich bin gerade auf einer Runde. Ja. Ich habe vermutlich im letzten Sektor noch ordentlich Zeit, die ich holen kann. Das war nichts. Du bist gerade die bislang schnellste Runde gefahren. Saubere Arbeit. Interessant, dass ich die Zeit im letzten Sektor geholt habe, obwohl ich im äh, zweiten Sektor weit rausgekommen bin in SS. Und es mehr Zeit gekostet hat, als es äh, mir gebracht hat. Boah, in der letzten Runde war der Sektor was scheiße, der erste. Ich habe jetzt zwei Zehntel. Ich fahre jetzt einfach mal hoch, das reicht, denke ich. Also in 10 Minuten soll es abtrocknen, aber das ist zu spät. Es ähm Soll von mir auch so bleiben. Also ich muss gerade rechnen. Ja, okay, ich nehme nochmal eine Runde mehr Benzin mit. So. Wird erreichen. Die Esses kriegt man manchmal. Manchmal kriegt man sie manchmal nicht wie Bei mir ab der zweiten S ist, sobald ich einmal auf dem Körper bin, habe ich keine Traktion mehr. Das ist mein Problem. Ich, ich habe das Problem, dass ich in der, in der letzten S die Kurve nicht mehr reden, kriege. Denken, es wird dann trocken werden. In Minuten. Oh, ich hätte noch so viel mehr S RS, RS benutzen dürfen. So, jetzt habe ich nicht mehr genug Benzin. Kannst du wieder in die Box gehen? Aber ich habe, ich werde immer schneller im ersten Sektor. Es soll ja abtrocknen immer mehr. Ich werde schon wieder, bin ich schon wieder zwei Zehner schneller am ersten Sektor. Ich glaube, ich gehe rein und hole mir noch mal neuen Satz. Ich glaube, es trocknet ab. Tut es ja auch gerade. Aber dennoch, meine Zeit sollte. Einen guten Platz schon mal reichen für P1 sicher ich versuche nur noch P2 zu bringen je nachdem wie stark es abtrocknet kann es sein dass die Top Teams nochmal nachlegen abtrocknen kann manchmal echt viel viel Zeit bringen Das wäre interessant, weil ich jetzt das dritte Mal, wo es regnet im Qualifying, das dritte Mal Pole hole. Oh, zum Glück, ich komme genau vor der Gruppe raus. Das ist Glück. Oh, kann es sein, dass ich gar nicht mehr rauskomme rechtzeitig? Das kann sein. Das ist natürlich ärgerlich. Also hast du hast jetzt das Maximum aus der Strecke schon so gut wie rausgeholt. Nein, da war auf jeden Fall was drin. Es regnet halt auch, dass ich in den zwei schnellsten Runden von mir immer dann in der letzten SS so rausgekommen bin. Beziehungsweise ich ich muss halt innen durchfahren, weil sonst hätte ich das Auto vermutlich in die Wand gesetzt. Ja, aber ist doch dann abkürzen. Fertig, bereit! Oh, scheiß Lenkrad, ich hab außerdem direkt drauf gedrückt ohne Reifen zu wechseln. Scheiße. Naja. Zumindest habe ich. Zumindest habe ich neues Benzin. Will zumindest die Verbesserung, die ich hatte, mitnehmen. Und die hatte ich in dem Dreh. Ist mir jetzt wurscht, dass es ein bisschen abgekürzt war. Darf ich abkürzen im Qualifying? Ähm. Wenn du jetzt abkürzt, dann ist deine Runde nächste Runde halt ungültig. Das ist, wenn du in der Outlap bist. Andererseits, komm, ungültig gemacht. Ich versuch's einfach. Ja, versuch's einfach. Eine neue Runde schaffst du sonst eh nicht mehr. Ja, zumindest das fehlen mir noch 7 Zehntel auf dich, aber ich Rundenzeit bin schon mal dran. Minute, 26, 26. Das ist schon mal ein gutes Zeichen für mich. Ich schaffe es eh nicht mehr. Ich bin bei einer Minute rausgekommen. Vermutlich. Okay, jetzt ist runter, runter. Ich habe halt noch mal alte Reifen. Das ist das Problem. Ich hätte einfach die Runde mit dem Benzin zu Ende fahren sollen, dann wäre ich zwar langsam auf der Strecke gewesen, aber... Warte, das ist meine letzte Runde gerade, merke ich gerade, oder? Ja, das war die letzte. Egal, ich kann mich nicht mehr verbessern. mich war es das hier. Ich bin zweiter, mehr wird nicht mehr drin sein. Immer in den S verkackt hier. Ich habe ja einfach keine Traktion. 226 ist sein schnellster erster Sektor. Ich hätte vielleicht mal Reds probieren sollen. 33,2 Ich bin eine halbe sekunde schneller etwa in den SS, ja. wobei 32,8 Interessant also die runden wo ich, wo ich leicht abgekürzt habe die haben mir je nachdem äh, Entweder ein bisschen Zeit gekostet oder etwa eine Zehntel gegeben, ich weiß Was? Nicht. Ich bin noch auf P8 abgerutscht? Was haben die noch für Traumrunden hingesetzt? CTF. Ich bin wahrscheinlich auch nicht auf Pole. Wenn du noch auf Pole bist... Ja klar, du bist noch auf Pole und mich haben sie alle gekriegt. <lacht> oh man. Oh, Egal, die müssen alle öfters in die Box gehen im Rennen. Ja. Also... Ja, aber ich kann nicht gleich Jagd auf dich machen, ich muss erst sieben Leute überholen, um die, äh, sechs Leute überholen, um hm. gegen dich anzukommen. Ich hätte jetzt aber auch nicht mehr wart, dass die so viel schneller werden. Hm. Also dann wäre es das gewesen für dieses Quality waren relativ schnell ist sogar mal, und dann sehen wir beim Rennen wieder. Bye, bye. Ciao.